Heute ein neues Video. Wir sind im Winter. Super schön. Aber es ist auch super kalt. Wir sind auf dem See. Machen wie das läuft. Ich war lange, leider nicht am Wasser. Das ist das erste Mal beim Kajak 2020. Zwie sind natürlich alle Fische. Barsch, Tanne und Hecht. bin gespannt. Bis später. zu sehen, wirklich hm? groß. Viele Futterfischer da. Hoffentlich ein paar haben. Ja, der habe ich. Boah, das ist ein Riesen. Der ist super fett. Da ist mein neuer PD! <lacht> Uh, geil! Aber kleiner! Ich ja, freue mich, das ist dann mein ja. neuer Baby Und er ist auch richtig fett. Oh, das Ding? Aha, geil! Auf der neue Neo Shallow. Boah, ist fett. Der ist fett. Geiles <lacht> Ding. Geil, oder? Mann, Mann, Mann, das ist aber geil. Erstes Mal dieses Jahr am Wasser und schon einen super Fisch gefangen. Also ich bin total zufrieden. Sehr schöne Hecht. Sehr schwer, also riesen Boch. <lacht> Also, total, total gut. Ich habe am Anfang gedacht, ja, der Zielfisch von ein bisschen zander, aber jetzt es ist es ein bisschen windig. Es sieht gut aus für Hecht. Die Futterfische haben wir gefunden. Ja, mal sehen. Ich bin so gespannt von den Ködern. Erstes Mal ins Wasser, dem neue PB. Geil, was würde ich sagen? <lacht> Jetzt kommen diese, diese Schwarme hier. Ich bin ich wieder gefunden. Side Imaging und Down Imaging. Jetzt kann ich auf diese Schwarme probieren. Also hier ist es schon tiefen, 30 Meter. Und die Futterfische sind, diesen und 20 Meter tief. Also im Meter Wasser. Yeah!